Es ist Donnerstag, der 8. November 2018. Dies ist äh, Sendung Macht und Menschenrechte. Mein Name ist Volker Heusing äh, auf unser Politikblog. Heute geht es um Agrarwende jetzt. Ein Thema, welches verschiedenste Menschenrechte berührt. Vor allem Menschenrechte auf Nahrung und auf Gesundheit vom UNO-Sozialpakt und die Menschenrechte auf Umweltschutz und Verbraucherschutz von der eu Grundrechtecharta. Ich begrüße ganz herzlich Professor Klaus Buchner, den Europaabgeordneten der Ökologisch-Demokratischen Partei. Guten Abend, Klaus. Auch von meiner Seite einen guten Abend, Herr Ja, worum geht es bei der Kampagne Agrarwende jetzt? Und was ähm, hat die Kampagne Agrarwende jetzt? In welchem Verhältnis steht sie zu der vorherigen Kampagne Klaus Kraus? Bei der vorherigen Kampagne Klaus Kraust haben wir sehr viele Menschen erreicht, ich einfach auf die Problematik der, des antibiotika in der Massentierhaltung oder ich sollte besser sagen in der industriellen Massentierhaltung äh, aufmerksam gemacht. Das ist ja auch extrem tierkellerisch, was hier passiert und äh, diese äh, Schwächung der Tiere durch die ständige Qual äh, führt zu Krankheiten, die Tiere werden sehr viel äh, öfter krank werden dann mit der Antibiotika behandelt und auf diese Missstände wollten wir aufmerksam machen. Jetzt bei der neuen Kampagne Agrarwende jetzt geht es um eine Lösung des ganzen Problems. Wir wollen ein Siegel einführen, ein Siegel, das wirklich umfassend informiert über das, wie das Tier gehalten worden ist, ob es tiergerecht artgerecht war ob es mit Antibiotika behandelt wurde, welche Futtermittel es bekommen hat, also ob die vertretbar sind. Äh, Sie wissen ja, die ganzen Probleme zum Beispiel in Brasilien mit der Herstellung des Genteuers, was hier verfüttert wird, die enormen Menschenrechtsverletzungen äh, dort die geschehen, damit die Leute von den Feldern vertrieben werden, die dann für unsere Futtermittelproduktion verwendet werden. Dann, ob die Totalherbizide eingesetzt werden, ob der Regenwald gerodet wurde für die Futtermittel. Das Ganze kann man natürlich nicht in langen Sätzen beschreiben, sondern wir wollen einfach drei Qualitätsstufen einführen und in diesen Qualitätsstufen kann man danach lesen, was alles garantiert wird, dass der Verbraucher sofort sieht mit 1, 2, 3, was er Ich glaube, wir sind dem Verbraucher diese geben. Was bedeuten die einzelnen Stufen denn? Die einzelnen Stufen äh, geben äh, ja, äh, verschiedene Qualitätsstufen an, die sagen, ob die Tiere zum Beispiel die Tiere im Freiland äh, zur Verfügung haben oder äh, ob sie in Laufstellen sind, das wäre eine etwas äh, geringere Stufe und nicht ins Freie können oder ob sie ganz konventionell in engen Stellen gehalten werden, was äh, noch nicht Massentierzucht ist, aber immerhin für die Tiere natürlich äh, sehr viel schlechter ist. Also wir wollen einfach in verschiedenen Stufen zeigen, wie gut es den Tieren geht und vor allem, wie gut auch die Qualität des Produkts ist, das wir wie wirkt sich denn der Antibiotika-Einsatz in der Massentierhaltung auf die Entstehung von multiresistenten Keimen aus? Der Mechanismus ist ganz klar. Bei uns versucht man, die Produkte, zum Beispiel das Fleisch, möglichst billig herzustellen. Wenn ein Tier in einer Herde, ein Rind oder ein Huhn erkrankt an irgendeiner Krankheit, dann gibt man vorsorglich der ganzen Herde die Antibiotika, weil es natürlich äh, klar ist, dieses Hund, Huhn oder dieses Rind wird die anderen automatisch anstecken, wenn etwas in der Herde belastet wird. Und wenn jetzt alle geimpft sind mit Antibiotika, man sich das nicht mit Spritzen vorstellen, das geht über Butter oder über Getränke, dann werden die normalen Keime abgetötet Aber die wenig antibiotikaresistenten Keime haben freies Feld, äh, freie Entfaltungsfähigkeit, das weil die konkurrierenden anderen Bakterien weg Und so ist das eine richtige Zuganstalt für antibiotikaresistente Keime, die eben sich völlig frei ausbreiten. können. Und so wundert es nicht, dass wir in der Umgebung und vor allem Stellen von industrieller Massentierhaltung sehr hohe Prozentsätze ähm, an Tieren mit Antibiotika resistenten In äh, wie Inwieweit ist der Antibiotika-Einsatz überhaupt erlaubt in der Landwirtschaft bei gesunden Tieren? Er ist im Augenblick äh, noch erlaubt. Die gesetzlichen Maßnahmen sind ja einfach der Realität auch. Und so werden sehr viele Tiere einfach heute noch in dieser billigen Weise behandelt. Ganz schlimm ist hier vor allem der Einsatz von sogenannten Reserven. Zu ähm, wer ist denn durch diese Keime besonders gefährdet und wo kann man sich damit infizieren hauptsächlich? Die Gefährdung äh, ist vor allem für die Menschen, die mit den Tieren unmittelbaren Kontakt haben. Sprich die Landwirte oder auch die Tierärzte. Und zwar, obwohl die Tierärzte normalerweise in die diese Stelle nur betreten. Aber das ist trotzdem so, dass 45% der Tierärzte mit Antibiotika-Resistenten Keimen befallen sind und 80 bis 90 Prozent der Schweinealter. Man sieht also, wie sich das unmittelbar durch den Kontakt ausbreitet. Aber nicht nur so, sondern zum Beispiel über die Abluft von solchen Massentierzuchtanstalten kommen die Keime in die Umgebungsluft, über das Abwasser, über die Gülle, vor allem auch auf die Felder gelangt von dort in das Grundwasser. Selbst Vegetarier sind gefährdet durch diese Keime, weil die Pflanzen eben dieses Grundwasser mit den Keimen aufnehmen. Es sind Untersuchungen gemacht worden, dass man diese Keime in sehr vielen Gewässern heute schon und in dem Zusammenhang ist einfach wichtig, dass auch einige Prozent, deutlich unter fünf Prozent, aber immerhin, der Bevölkerung durch solche Keime befallen sind. Das ist eine Tatsache, die eigentlich zu großer Sorge anpasst gibt. Das Robert-Koch-Institut hat ausgerechnet, dass in wenigen Jahrzehnten mehr Leute an antibiotika Ich nehme an, dass dann Patienten im Krankenhaus wahrscheinlich besonders empfindlich sind oder überhaupt Menschen mit schwachen Immunsystemen. Ja, das ist richtig. Viele dieser Keime, zum Beispiel die MRSA-Keime, sind an sich für den Kuh äh, gesunden Menschen keine Gefahr. Das Immunsystem eines gesunden Menschen wird mit diesen speziellen Keimen fertig, nicht mit anderen. Aber im Krankenhaus, zum Beispiel nach einer Operation oder wenn man durch eine schwere Krankheit geschwächt ist, ist auch das Immunsystem in Mitleidenschaft gezogen und dann können solche Keime große Schäden zu verursachen. Wenn jetzt das... Neue Agrarsiegel eingeführt wird. Ähm, was soll dann aus den bisherigen Agrarsiegeln werden? Es gibt ja Agrarsiegel von der EU, von Mitgliedstaaten der EU und auch von privaten Verbänden der Landwirtschaft. Was soll aus denen dann werden? Die meisten dieser Siegel haben praktisch keinen Vertrauenswert bei den Verbrauchern. Es sind ein Bio-Verbände, die sehr viel schärfere Methoden für die Kontrolle und auch äh, stärkere Anforderungen haben, die werden vom Verbraucher einigermaßen akzeptiert. Aber die anderen, die staatlichen Siegel, sagen nichts aus und der Verbraucher weiß das. Wenn wir jetzt dieses äh, umfassendere ein einführen, dann ist der Verbraucher wirklich informiert und ich gehe davon aus, dass die äh, normalen Siegel dann damit verschwinden werden weil sie vom Verbraucher äh, auch jetzt schon nicht angenommen werden. Anders ist es möglicherweise von kleinen Anbau, Anbauverbänden, die ihre eigene Kundschaft haben. Darüber kann ich jetzt nicht spekulieren. Aber für den normalen Verbraucher, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass die bisherigen Ziele dann verstehen. Wie kann man die Arbeit unterstützen, die Kampagne Agrarwende jetzt? Da kann man sehr viel machen. Wir haben eine Homepage Agrarwende jetzt und dort kann man eine Petition unterschreiben. Man darf die Wirkung einer solchen Petition nicht unterschätzen. Wenn wirklich viele Leute da mitmachen, dann ist das doch ein starker politischer Zug. Wir können auch direkt die Politiker auffordern zu handeln, das werden die meisten normalen Verbraucher nicht machen. Ich hoffe aber doch, dass eine gute Zahl von Menschen zusammenkommt. Wir können auch mit unserer Wahl Parteien unterstützen, die sich für das Tierwohl und für solche Dinge einsetzen. Wir können in E-Mails, Briefen oder Anrufen bei unseren regionalen Politikern protestieren. Das ist Meiner Meinung nach sehr effektiv, weil die ja auch in ihren Wahlkreisen solche Massentierstelle haben. Das heißt, hier trifft direkt die Verantwortung. Wir können Bürger gegen äh, unterstützen und uns daran beteiligen. Wir können vor allem, und das ist, glaube ich, besonders wichtig, unser eigenes Verhalten ändern. Wir sollten keine Produkte mehr kaufen, wo wir nicht wissen, woher sie kommen und ob sie gefährlich sind oder nicht. Denn sehr Erste der Fleischprodukte gefallen, die wir im Discountern kaufen, sind befallen. Das heißt, auch für den normalen Verbraucher besteht ein Risiko, wenn er sein Fleisch im Discountern kauft, das nicht weiter Das heißt, bis zur Einführung des Siegels sollte man, ich denke auch danach, wenn man es sich leisten kann, am besten auf Bioware setzen. Wir haben ja auch keine Masthaltung. Das auf jeden Fall. Aber äh, wie es gerade gesagt worden ist, wenn man es sich leistet. Es gibt viele, die den Zusatz, äh, die zusätzliche Ausgabe schwer leisten können. Man kann seine Ernährung umstellen und dadurch zum Beispiel weniger Fleisch kaufen. Das hilft etwas. Aber äh, man kann einfach auch fragen, den Metzger fragen, woher beziehen Sie Ihr Fleisch? Und äh, die guten Metzger wissen das. Das heißt also, man kann ohne zusätzlich Geld ausgeben, rein durch Nachfragen eine gewisse Sicherheit bekommen. Keine absolute, aber doch immerhin eine gewisse Und bei Wahlen? Ich denke, da kommt es wahrscheinlich auf die Europawahl an. Das Europaparlament kann zwar keine Initiative machen, aber zumindest alles, was ins, äh, Gegenteil, in die gegenteilige Richtung äh, geht, abwenden oder auch ähm, Richtlinien oder äh, Verordnungsentwürfe der Kommission ja auch ändern, zusammen mit dem Ministerrat. Das ist der Punkt, ja. Wir können die Entwürfe, die von der Kommission kommen, ändern. Und hier kommt jetzt auf an wie die Machtverhältnisse im EU-Parlament sind. Im Augenblick haben wir so eine Art große Koalition auch im EU-Parlament. Das heißt, viele der notwendigen Reformen werden blockiert oder zumindest verlangsamt. Hier kann ein richtiges Wahlverhalten viel verbessern. Und in den Mitgliedstaaten scheint es mir vor allem ja auf die Bundesebene, aber auch auf die Landesebene anzukommen. Weil auf der Bundesebene, da wird ja auch bestimmt, wer letztlich ähm, Landwirtschaftsminister wird und dann im Ministerrat den Staat vertritt und daneben... Also nicht nur, ja, nicht nur im Ministerrat, die Bundesregierung hat durchaus noch Gestaltungsfreiheit, denn die meisten dieser Vorschriften sind nur Richtlinien. Das heißt, die EU gibt den Rahmen vor, aber innerhalb dieses Rahmens kann die Bundesregierung noch einzelne Regeln? Und auch da kann man natürlich Einfluss. Das heißt, darüber kann man über den Spielraum, den die Staaten haben, die Fördergelder zu verteilen, könnte die Bundesregierung äh, bzw. Gesetz äh, auf äh, Bundesebene auch beeinflussen, wie viel Fördergelder äh, Tiere äh, Betriebe der Massentierhaltung bekommen, auch dass sie werden weniger bekämen als andere? Ja, ja. In gewissen Rahmen, nicht völlig frei, aber die EU-Gesetzgebung gibt einen Rahmen vor, innerhalb dessen man Gestaltungsfreiheit hat. Was sind nochmal die anderen Merkmale des neuen Siegels? Gentechnikfreiheit? Gentechnik, das Tierwohl, wie das Tier gehalten worden ist, ist ganz wichtig zum Beispiel Ambindehaltung bei Kühen oder die hoffentlich sowieso bald jetzt verboten wird, äh, dann äh, ob sie ins Freie gehen können, ob sie wenig Laufstall haben, dann wie das Futter der Tiere ist, ob sie mit Antibiotika äh, behandelt worden sind, äh, ob für das Futter total Herbeziele eingesetzt werden, ob bei der Futtermittelherstellung Menschenrechtsverletzungen sind, ob der Regenwald dafür abgeholzt wird. Gut, all diese Dinge werden zusammengefasst. Und äh, die verschiedenen Stufen garantieren dann eben ein bestimmtes Label, zum Beispiel an Tierwohl oder Qualität. Sodass dann, wenn zum Beispiel Regenwald abgeholzt wird oder Menschen vertrieben werden, dass das Fleisch dann vielleicht gar nicht mehr verkäuflich ist dann bekommt es eben eine 0 oder eine 1 nur, und der Verbraucher weiß, was das bedeutet, und wenn es so geht wie bei den Eiern, dann haben ja die Eier äh, der schlechtesten Kategorie heute in den Märkten kaum noch eine Chance verkauft zu werden. Sie werden immer noch eingesetzt in Betrieben, in Lebensmittelbetrieben, wo der Verbraucher nicht sieht, was drin ist, aber sind sie fertig. Ja, vielen Dank für die Information. Ja, bitte. Wir werden dann ähm, auf unserem Blog die Kampagne verlinken. Und da kann man ja dann äh, online bei change.org die Petition auch unterstützen. Prima, prima. Mhm. Ja, schönen Abend noch. Und nochmal herzlichen Dank für das Interview. Ja, bitte alles Gute. Wiederhören. Wiederhören.